Hallo liebe Heimkino-Fans, heute ist The Premiere dran und zwar habe ich jetzt wieder dazu den Ecke Schmidt eingeladen. Wie soll es anders sein? <lacht> Hallo, genau, Stabgas. Und hier habe ich auch schon äh, den Premiere platziert. Den habe ich hier hingestellt. Wir können den jetzt hier mal unboxen. Ui. Ich schneide ihn jetzt mal hier auf. Äh, möchte mich nicht direkt ins Bild stellen. So schön vorsichtig und äh, ja genau hier noch aufgeschnitten und äh, ja. jetzt müssen wir das natürlich hier ein bisschen im Schnelldurchgang organisieren ja, was das, ich zeige jetzt gleich genau hier haben wir also hier die Fernbedienungen. So, aber ich würde sagen wir packen das jetzt mal ganz schnell ja, das schon ein großes so, Moment. Dann stelle ich den hier oben hin. So, zieh mir, vielleicht stört oh, Das ist ganz schön. Da muss man fast zu zweit sein. Ja. So, einmal diese Richtung. So. Genau. So. Mit. Hier ein Quick Guide für Analphabeten. Ja, schon mal hier so, nach hinten. So. Genau. Und dann wird er wahrscheinlich hier seitlich aufgepackt, ne? Beziehungsweise. Guck mal. Unten ist wieder viel Klebeband. So, und danach ist er nochmal eingepackt. Dann so, kannst du mal den. Genau. So. Jetzt bitte. Nochmal. Er will nicht. So. Und hier ist jetzt nochmal cool. Damit er keine Kratzer bekommt. Ja, also Einsatz wir können. haben jetzt hier einen 3-Laser-Beamer, also an 3 genau. Laser. Genau. Also das ist tatsächlich. Okay. Deshalb war auch der Name The Premier. Bisher gab es natürlich schon Laserprojektoren, die haben aber immer nur blaue Laserdioden verwendet und die anderen Farben über Phosphor erzeugt. Das wurde dann durch das Laserlicht angeregt. Es gab bislang noch kein RGB-Laser am Markt. RGB bedeutet, dass wirklich jede Grundfarbe ihre eigene native Laserdioden hat, also äh, rote Laser, Blaue Laser und am schwierigsten halt die grünen Laser. Also, da wird jetzt kein Laser mehr aufgeteilt, sondern jeder. Kein Phosphor, es Farbe. gibt kein Phosphor mehr in dem Gerät. Genau, es gibt für jede Grundfarbe eigene Laserdioden. Und das hat natürlich den Vorteil: A, das Licht wird komplett in Farben umgesetzt. Also, dieser Projektor hat ja weit über 2000 oder fast 3000 Lumen und die setzt er auch in Farben um. Und B, er erzeugt intensive Farben wie kein anderes Gerät. Er ist tatsächlich in der Lage, den BT-2020-Farbraum zu übertreffen. Also, wem das jetzt nicht sagt, äh, es gab unseren alten Farbraum, srg 709, der ist relativ blass. Dann haben wir äh, die, die neueren Farbräume, die Beamer machen, das DCI, das ist der Kino-Farbraum. Und es gibt den BT-2020-Farbraum, der stellt eigentlich alle Farben dar, die wir sehen können. Und es gibt keinen anderen Beamer am Markt äh, bisher äh, ähm, in Deutschland, geschweige denn ein Fernseher, der das kann. Die meisten Fernseher, die können nur so 80% von diesem BT-2020-Farbraum. das ist praktisch der erste Laser-TV, der wirklich diesen Farbraum nicht nur abdeckt, sondern sogar übertrifft. Ich würde jetzt sagen, wir bauen den jetzt mal auf und dann zeigen wir mal, was der... Genau, ist. denn da ja. So. So, du hast das Ganze jetzt eingepasst mit... Dem genau, wir haben jetzt aufgehört. Wir können mal kurz zeigen, was wir gemacht haben. Wir haben den, wie man einfach hingestellt. Der ähm, Premier, der hat Einige Vorteile, also nicht nur diese RGB-Laserlichtquelle, sondern er braucht auch extrem wenig Abstand von der Wand um ein großes Bild zu erzeugen. Wir haben hier einen 100 Zoll-Screen und der Beamer muss tatsächlich kein 10 Zentimeter von der Wand weg sein, um diesen Screen auszufüllen. Also man kann hier wirklich, ja wirklich, man sieht schon, wir haben hier noch sehr viel Platz bei dem Lowboard übrig und wir haben ihn sogar noch ein bisschen weiter weggestellt, als eigentlich notwendig ist. Das heißt, man kann den auf jedem handelsüblichen Lowboard platzieren. Man muss nur mit der Höhe aufpassen, das äh, muss im richtigen Verhältnis sein. So. Also ich sehe jetzt auch schon hier unglaublich äh, tolle Farben. Ja, ja, ja, man sieht das auf den ersten Blick. Ne? Ohne dass das jetzt irgendwie ja. was ganz Besonderes ist, was wir hier ja. zeigen. Das, kann, ist äh, das, ist, äh, das war jetzt hier die, die äh, Amazon Prime App. Das ist das Tyson Betriebssystem. Wenn man hier den Homescreen drückt, dann kommt unten diese, diese äh, Auswahlleiste. Da kann man dann die Apps aussuchen. Also Samsung hat hier schon sich äh, zur Prämisse gemacht, dieses Gerät ist ja eigentlich ein Projektor, aber heißt ja LaserTV. Das soll ja hier als äh, Einheit genauso nutzbar sein wie ein Fernseher. Es soll ohne dass man abdunkelt kann, ein großes Bild geben und das soll sich auch genau bedienen wie ein Fernseher. Und deshalb haben sie eins zu eins ihr Betriebssystem von dem Fernseher übernommen und das funktioniert sehr gut, wenn äh, Samsung Fernseher hat, der kennt das ja. Hier kann man dann verschiedene Apps äh, runterladen. Hier und die hast du hier eben alle Apps. Genau, also das ist oft ein Problem mit diesen LaserTVs, dass es nicht alle Apps gibt. Und wir, wir sehen schon, wir haben ja Netflix, Prime, The Zone, Disney Plus, Sky Ticket, Apple TV, Join. Also YouTube, alles, alles dabei. Genau. Und du hast, hast eben auch, sagen wir mal, dein Airplay für, für dein iPhone, iPad, für äh, Smartphones, also du hast, kannst hier kabellos, kannst du streamen, kannst generell genau. streamen. Wir haben hier nichts anderes gemacht, wie WLAN verbunden genau. und haben jetzt hier im Prinzip auch hier den Sat-Receiver verbunden, weil wir haben ja auch den Triple Tuner. Genau, das ist jetzt noch ein Punkt. Wir haben jetzt nicht nur hier über, über das Internet Fernsehen empfangen oder oder Serien mhm. sondern er hat tatsächlich wie ein, wie ein richtiger Fernseher hat er auch noch TV-Tuner eingebaut. Das heißt, man kann auch noch jederzeit auf TV wechseln und so, Anwendung beenden. Oh, jetzt über ein Fernsehmodus. Und jetzt kann man mit der Fernsehmodus, die übrigens auch von den Fernsehern 1 zu 1 übernommen wurde. Die Studenten und ihr Schiffbräufer Stadion lieben Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Drecksteuerung. Und jetzt sehen wir hier direkt äh, Fernsehempfang über seinen eigenen Tuner. 130 Zoll. Und die ist wie gesagt, 1 zu 1. Der Also was mir zum Beispiel jetzt auch ganz drastisch auffällt, ist der wahnsinnig unklang. Klang. Ja, das ist der nächste Pluspunkt. Laser TVs haben ja eigentlich schon besseren Klang als Fernseher, weil sie mehr Resonanzraum bieten. Aber oft fehlt ein bisschen die Räumlichkeit. Und bei ihm ist A sehr viel Resonanz. Sehr satt. Sehr satt. Sehr klare Sprachausgabe und auch sehr räumlich. Die haben hier extra noch so, so äh, Soundbeamer eingebaut, die noch so seitlich abstrahlen, um noch mehr äh, Volumen, also weiteres äh, Klangbild zu erzeugen. Das funktioniert wirklich gut. Also, wir sind ja jetzt nur am Drittel der Lautstärke die Herzensküche. Die neuen Würzpasten. Jetzt probieren Das wird mein Frühling. Kriegt ich eigentlich besser als die, als die meisten Fernseher. Und auch besser als die meisten anderen Leser-TVs. Und ja, bedient sich das alles ganz normal wie ein Fernseher. Ihr könnt hier die Kanäle umschalten. Es gibt äh, diese ganzen Infos. Das hat es sehen. ist eigentlich, eigentlich äh, ist es ein wenn ein Samsung-Fernseherbesitzer oder der einen Samsung-Fernseher kennt, der muss sich um gar nicht umstellen, weil der hat genau das gleiche Betriebssystem hier, genau. das er verwenden kann und äh, ich meine jetzt hat natürlich dieser ultra Ultrakurzdistanzprojektor, der hat ja auch einen stattlichen Preis, weil es ist unter den Ultrakurzdistanzprojektoren ist es der zur Zeit der Lieder, weil er nun mal die drei Laser hat, das ist ja. außergewöhnlich? also er, er, diese AGB-Lasertechnik kostet natürlich Geld, logisch. Also ehrlich gesagt, äh, momentan liegt er glaube ich bei knapp über 6000 oder... Ich glaube, also das wäre jetzt alles geschätzt, ich denke mir mal bei 6,299 ja. sowas in dem Tag. Also das ist für RGB-Laserprojekte momentan billig. Also es gibt nur wenige High-End-Front-Projektoren, die kosten fünfstellige Preise mit RGB. Also, das ist Richtig. Und man, man braucht jetzt nicht zu hoffen, dass der Preis jetzt groß noch fällt. Weil wir wissen, momentan die aktuelle Situation sieht so aus, dass alle Preise hochgehen. <lacht> eigentlich also sind weniger Geräte alle, lieferbar als... als alle äh, Rohstoffe, eigentlich. also Stahl ja. 80%, Aluminium 30%, Kunststoff 60%. Also das heißt, auch die Transportwege sind teurer geworden. Äh, es ist nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Äh, also das ist jetzt alles schwierig. Und äh, ich denke, das ist nichts anderes als fehlt dass momentan... Äh, sagen wir mal, die Hersteller, auch gerade die großen Hersteller, dass die versuchen, die Preise abzufedern ja, und um ja. jetzt nicht explodieren zu lassen, weil das wird uns ja alle verunsichern. Ja. Und äh, aus dem Grund muss man auch jetzt hier die, die Qualität, die das Gerät jetzt hier bietet, das muss man eben ganz einfach, äh, das muss man auch so sehen. Ne. Also genau. die Verarbeitung und, und alles, was da, die ganze Technik, die da drin hängt, ist eben, eben außergewöhnlich. Ja, definitiv. Es gibt ja von also Samsung auch ein anderes Modell ohne rgb leser der ist auch günstiger, aber der ist natürlich dann technisch auch nicht auf demselben Niveau, äh, auch was den Klang angeht. Und natürlich auch die... Ach, der die ist dazu. ungefähr auf dem Niveau wie seine Mitbewerber. Genau, genau, genau richtig, auch preislich dann. Und er ist eben jetzt schon ein Ausnahmemodell, ganz klar. Also schmeckt auch hier das mit dem Abstand das, das ja. abgespeckte Modell, das hat auch dann einen größeren Abstand. Äh, hat es gibt eigentlich nur einen, einen Laser. anderen äh, Laser-TV, der so wenig Abstand braucht, das ist der LG Vivo. Ähm, der ist aber auch nicht viel günstiger. Wobei, das, das ist jetzt hier der LSP9er Der braucht, T ja, richtig. und der LSP 7. Das ist der kleine T, der braucht mehr Abstand. Der braucht mehr Abstand, ja. aber der hat natürlich auch alle Vorteile. Der hat äh, sag mal dann, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt im Klang her.. Der ist vom Klang auch was abgespeckt. ja. Etwas abgespeckter? Vom Klang ist er auch abgespeckt. Aber, aber er hat auch das Tizen Er hat auch einen Triple-Tuner, genau wie er. Also man kann da also sowohl Satellit als auch Kabel als auch dvd c nutzen. Er hat auch das Tyson mit, äh, mit allen Programmen Schikaden, und ne? Apps drauf. Das ist alles geblieben. Aber er braucht mehr Abstand. Er hat nicht die RGB-Laser gekriegt. Er ist was Dunkles. Das ist eine ganz andere Preisklasse. Äh, genau, er kostet rund die Hälfte. Ne? Ja, ja. <lacht> genau. So, ähm, das ist wirklich State of the Art. Wer sagt, ich will mir jetzt einen Laser-TV holen und mir auch über Jahre keine Gedanken mehr machen über die Technik äh, oder oder der ist mit diesem Gerät eigentlich. Äh, wir haben jetzt richtig. hier äh, werden Sie sich fragen, ja, wir haben hier eine Spezialleinwand. Da wollen wir mal ganz kurz genau. drauf eingehen. Laser-TV wird eigentlich erst dann richtig tageslichttauglich, wenn man einen sogenannten äh, Kurzinstanz-Screen oder ein CLR-Screen nutzt. CLR steht für Ceiling Light Reduction. Das bedeutet, dass diese, dieser Screen Sämtliches Licht, das von oben kommt, ignoriert. Sämtliches Licht, das von der Seite kommt, also fremdes Licht, abmildert und nur das Licht, das von hier unten kommt, wirklich eins zu eins reflektiert. Das sind so Lamellen im, im Tuch, so 45 Grad Lamellen und die reflektieren das Licht von hier unten senkrecht äh, Richtung Zuschauer. Und dadurch wird viel Fremdlicht absorbiert und das Bild eben äh, die Bildqualität die trotz trotz fremder, äh, trotz Sonnenlicht draußen oder, oder Kunstlicht an, eben so, so kontrastreich und, und, und hell. Also das funktioniert wirklich gut. Du Gibt hast verschiedene es Größen, kann man auch noch sagen. 100 Zoll, 120 Zoll, äh, 90 bis 130 Zoll. Es ja, geht bis 130 Zoll. Ja. Und äh, jetzt wolltest du jetzt in einem nächsten, in einer, also wir demonstrieren jetzt gleich nochmal einen. Eine Scheibe, ein, ein BT-2020. Genau, äh also wie, wir haben es ja eben schon erläutert, BT-2020 sind wirklich fast alle vom Menschen wahrnehmbare Farben, kann dieses Gerät darstellen. Das kann kein anderer Fernseher momentan, in dieser Preisklasse jedenfalls nicht. Äh, und es kann äh, auch gar kein anderer äh, Laser-TV im Moment am Markt. Und es gibt tatsächlich kaum Software dafür bisher, weil es ja keinen Fernseher gibt, die das können. Aber wir haben tatsächlich, ich habe da, hab da recherchiert, es gibt tatsächlich Titel die äh, diesen Farbraum schon nutzen. Ich manche jetzt, Spielfilme. Gib mal so einen Tipp. Ähm, also, was wir gleich zeigen, ist der Planet Erde 2. Planet Erde 2 kennt jeder. Das sind diese atemberaubenden Naturaufnahmen. Tatsächlich hat man hier äh, diesen Farbraum genutzt. Das heißt, man hat die Naturaufnahmen 1 zu eins aufgezeichnet. Und er kann sie eins zu eins wiedergeben. Und das zeigen wir gleich mal den Unterschied, soweit das überhaupt über YouTube-Möglichkeit ist, äh, weil Ja, oder wir, ich habe hier auch die Möglichkeit, jetzt, äh, ich könnte ja den Player mal anschließen, wir gucken mal, ja. was man, das Dann äh, äh, John Wick 3 ist tatsächlich ein Spielfilm, der das nutzt, es gibt äh, Matrix, der erste Teil nutzt schon intensivere Farben, äh, Amazing Spider-Man 2 und so weiter. Es ist relativ schwer, diese Titel rauszufinden, weil die Hersteller das gar nicht bewerben. Warum bewerben sie es nicht? Weil sie wissen, es gibt ja niemanden, der es nutzen kann. Ja? Jetzt haben wir ein ja. dass nutzen kann. Jetzt müssen wir selber herausfinden, welche Filme wirklich so intensive Farben äh, tatsächlich aufgezeichnet haben. Und das sind natürlich Welten. Also wenn man da jetzt nachher... Das sind wirklich Welten. Nachher. Das Problem, was wir gleich haben, wir zeigen, der Monitor, den Sie daheim haben, der kann das gar nicht wiedergeben. Ja. Eigentlich muss man hier vorbeikommen und bei äh, euch das hier live sehen um das wirklich äh, den Unterschied. Aber ich hoffe jetzt gleich, wenn wir das vorführen, dass man den Unterschied schon so ein bisschen erahnen kann, ne? das, äh, zwischen den Farben. Okay. Aber das, was Sie sehen, ist nicht das, was wir in echt sehen, denn die Farben kann Ihr Monitor nicht und äh, YouTube äh, auch nicht und überhaupt. Das dann lassen wir uns halt... noch mal überraschen. <lacht> genau. äh, wir bauen das Ganze auf und dann melden wir uns wieder zurück. Ja, alles klar. Bis gleich. Ja, gut. Jetzt, äh, Ecki, wir haben... Wir haben jetzt äh, den Planet Erde, 2. Äh, der zweite Teil haben wir jetzt mal ähm, eingelegt und mal ein Standbild gemacht bei einer der Szenen. Hier sieht man halt schön Grüntöne, Blautöne und cyan -Töne. Und ja, wer das Bild jetzt so sieht, der wird denken, das sieht doch super aus, ganz toll. Genau. Aber das ist jetzt, was wir jetzt sehen, ist der Kinofarbraum, der DCI-Farbraum. Der ist tatsächlich äh, auch schon sehr groß, deutlich größer als unsere alte Videonorm. Aber das geht halt noch viel besser. Also das ist das, was jetzt ein guter äh, oder ein, ein, ein, ein höherwertiger Projektor schon kann an Farben, aber das ist tatsächlich nicht das, was auf der Scheibe aufgezeichnet ist. Denn was auf der Scheibe aufgezeichnet ist, da sehen wir dann, äh, wenn wir den entsprechenden Modus mal aktivieren. Wir haben jetzt einen, einen Modus genommen, das ist der DCI-Farbraum, beim anderen haben wir jetzt den 2020 20 farbraum hinterlegt und wenn ich jetzt hier umschalte, ähm, dann sieht man, ähm, glaube ich schon, wie, viel, äh, wie intensiver die Grüntöne werden und vor allem auch die cyan im Wasser. Und man muss noch dazu sagen, echt sieht das nochmal, ist der Unterschied viel größer als jetzt hier äh, auf diesem YouTube-Video, äh, denn die Kamera kann diese Farben, die wir jetzt in echt sehen, gar nicht richtig aufnehmen. Das, ähm, äh, der Internetbrowser unterstützt diese Farben noch nicht und äh, der Computermonitor auch nicht. Das heißt, wir sind technisch jetzt so weit voraus, dass das Internet tatsächlich hier hinterherhinkt. Ähm, aber ich glaube, auch hier wird der Unterschied deutlich im Verhältnis zueinander. Das wirklich nicht viel mit den Farben ändert. Und das geht jetzt nicht nur für dieses Bild, sondern auch wenn man ähm, den Film einfach mal laufen lässt. Genau, das machen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt mal. Jetzt gibt es noch ein bisschen durch. Dann, ähm, dann sieht man das fast in man sieht das auch hier bei der Weltkugel, die Blautöne werden einfach viel, viel intensiver. Oder ähm, Grüntöne, selbst hier der Himmel, das wird alles nochmal deutlich äh, intensiver. Ja, man sieht das, glaube ich, sogar in dem Video relativ gut. Und das hat mich persönlich übrigens überrascht, dass, ähm, dass das bei Naturaufnahmen tatsächlich äh, so einen großen Unterschied macht. Dass es also die Natur so viele intensive Farben hat, die unsere alten Videonorm oder sogar auch der, der Kino, äh, die Kinonorm nicht abbilden kann. Mit anderen Worten, mit diesem BT-2020-Standard und auch wenn dann mal mehr Filme kommen, wenn es auch die Fernseher irgendwann mal können, kommen noch mal viel, viel... Äh, eine ganz andere Farbenpracht auf uns zu. Ja, das ist doch schon mal... Und mit dem Samsung, der Premiere hier, mit dem LSP 9T kann man schon jetzt haben. Das ist... Äh, da muss man sich da keine Gedanken mehr machen. Es gibt auch keine Videonorm, die noch mal besser wird farblich. Weil das wirklich alles ist, was wir sehen können. Damit ist unser Auge tatsächlich ausgereiht. Ja, ich denke mal, in Hollywood äh, am Filmset äh, wird ja generell mit BT 2020 gefilmt. Ja, also das war ja eine Diskussion. Also die Kinofilme haben ja tatsächlich diese Farben auch nicht, weil die Kinoprojektoren, die digitalen, das die nicht können. Das können. Gar nicht, ne? Es war dann im Gespräch, also das ist den Filmemachern ja auch ähm, bewusst, dass der Farbraum von den Kinoprojektoren gar nicht so groß ist. Er ist somit schlechter als von den analogen Filmen. Das war also farblich ein Rückschritt, Digitalisierung im Kino. Und das hat auch die Filmemacher immer sehr gestört. Und deshalb haben sie eigentlich vorletztes Jahr angekündigt, BT 2020 in die Kinos zu bringen. Nur leider kam dann Corona dazwischen. Und jetzt geht es den Kinos ja ziemlich schlecht, wie wir wissen, die haben ja immer noch alle zu. Ja. Und wann das jetzt in die Kinos kommen wird, wann sich die Kinos neue Projektoren leisten können, ob das überhaupt, das steht jetzt natürlich in Stärz. Also meiner Meinung nach ist das erstmal leider äh, nach hinten äh, geworfen worden, diese ganze Vorhaben. Ja. Aber unabhängig von den Kinos, die Streaming-Dienste die Serien die werden ja gar nicht mehr über Kinos äh, vertrieben und die werden diesen Schritt nee, natürlich das, schneller gemacht. Man hat ja auch gehört, Disney, Disney Plus, die haben ja jetzt äh, so dermaßen aufgeholt. Ne? Die ja. haben, da sind ja jetzt so. auch wieder Erfolg geprescht. So. Und und die warten eigentlich nur darauf, dass die Fernseher das können. Hiermit ist jetzt Anfang gemacht. Das ist das erste Gerät, die Premiere unter den BT-2020-Fernsehern. Und wenn, mehr, wenn, wenn genügend BT-2020-taugliche Geräte gibt, wird es natürlich auch noch mehr Content geben, mehr Software dafür. Aber ähm, ihr werdet weitersuchen. Wir haben schon gut zehn Filme gefunden, die diese Farben nutzen. Ja. Ähm, und äh, wahrscheinlich gibt es noch andere Filme, die das haben. Man muss das einfach, weil die Hersteller das ja selber nicht bewerben, muss man das selber ausfinden. Ich glaube auch hier, wenn man hier mal äh, umschaltet den Bildmodus, dann sieht man das auch bei den Grüntönen. Ähm, ja. ja, das ist, das ist nur wenn das sind wirklich Welten. Und es ist halt auch interessant, wie gesagt, das sieht man jetzt in diesem Video nicht so ganz genau. Tatsächlich äh, bleibt das Bild natürlich und äh, die Grüntöne werden einfach noch, noch authentischer. Also, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, dass, dass wir jetzt natürlich äh, so filmen, äh, das ist äh, praktisch gar nicht möglich, äh, diesen Farbraum genau. abzufilmen. Genau. Das ist nicht gar nicht möglich. Was man jetzt sieht, ist zwar ein Unterschied untereinander, aber äh, so wie wir das jetzt live sehen, äh, du und ich, kann. Können Sie das daheim jetzt leider nicht Nein, man kann jetzt nur erahnen, was da passiert. Genau, man kann nur erahnen, was da passiert. Muss man mal gesehen haben. Und ganz ehrlich, wenn man es gesehen hat, dann ist der Haben-Will-Effekt sehr, sehr hoch. Also kann, kann teuer werden, sich das persönlich ja, anzusehen. Das Aber also rundum, tolles Gerät, ähm, seit der Zeit weit voraus. Und eigentlich ein, der Laser-TV ohne Zur Zurzeit ist er auch wieder lieferbar. Deshalb so. sind wir ja auch... Genau, es ist vor... vor äh, kurz um eine Lieferung wieder gekommen. Er war lange Zeit, er kam ja schon im Oktober letzten Jahres, war dann aber äh, auf Monate ausverkauft, ja. also äh, war einfach nicht lieferbar und äh, die erste Charge war weg und jetzt ist er äh, jetzt. im April äh, wiedergekommen. Jetzt hatten wir eigentlich erst die Möglichkeit, äh, sagen wir mal, ein Gerät auszuprobieren. Genau, war vorher gar nicht möglich. Cool. Ich hatte im Oktober ja mal einen in den Händen, ja. habe auch ein bisschen darüber berichtet auf Dann Wurde er mir auch wieder genommen und ich hatte auch Monate keinen und jetzt habe ich nochmal einen bekommen und konnte das mit den Filmen ausfindig machen und wird mich jetzt auch weiter beschäftigen. Ja. Also jetzt ist ja. er zur Zeit wieder da und wenn die nächsten Lieferung kommt, steht in den Sternen. Also wer wirklich ernsthaftes Interesse hat, sollte sich beeilen. Ja, zugreifen. Ja, also die momentan, wie hast du ja schon gesagt, ist er lieferbar in geringen Stückzahlen ja und dann wie es jetzt momentan generell am Weltmarkt ist, also es sind die Prozessionen... Wollen wir nochmal welche kommen, Chips, ja. ob ist dann knapp. vor Weihnachten nochmal welche kommen, müssen. Äh, genau, Chipknappheit äh, ist momentan leider äh, die Situation und... Geht, geht für die Beamerbranche branche allgemein, alle Geräte sind momentan ziemlich knapp. Also ja, wir viele, leben von der Hand in den Mund ja, und, und viele, deshalb, aus dem Grund erleben wir manchmal auch nur Kartonage, aber wir können nicht mal reingucken. Und das ist momentan äh, so, wie es kommt, wird es eigentlich schon wieder ausgeliefert. Ja. Und jetzt haben wir einfach gesagt, komm, Ecki ist heute da. Jetzt schnappen wir doch mal so eine Kiste und packen sie eben aus und äh, zeigen mal, was da so unter der Haube vorgeht. Ja, richtig. Gut, ja. ja, also wie gesagt, als Fernsehersatz optimal, dann in Verbindung mit diesem Screen, in der Bedienung optimal von den Farben, äh, vom Kontrast Er hat natürlich 4K, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Er kann 4K, er hat auch diesen größten DLP-Chip drin. Es gibt ja, ja verschiedene Varianten, manche 4K DLP, die haben ja nur einen Full HD-Chip. Er hat den, den großen mit 4 Megapixeln, was wird dann nochmal verdoppelt durch so einen Aktuator auf 8 Megapixel. Der ist also auch von der Scharfe mit Referenz. Äh, ich, von allem. Ich muss, ich muss auch sagen... Und man hat ja halt dem Gerät wirklich gar keine Ge Kompromisse. Generell, generell, also alles, was die Ingenieure hier gemacht haben haben die immer den schwierigsten weggenommen. Ja. Also man sieht das, ob, das, ob das jetzt äh, hier die Ausrichtung ist, ob die Ausstellung, jetzt, genau. damit man mittendrin noch Punkte hat äh, zum Ge Ausstellen. Genau, die Geometriekorrektur ist auch eine Klasse für sich. Können wir auch noch Sensationell mal gemacht. Und äh, viele Projektoren haben ja nur so eine, so eine Eckenkorrektur. Bei ihnen kann man tatsächlich äh, auch innerhalb äh, der wenn man hier auf erweitert geht, auch innerhalb die Korrektur, die, die Geometrie. Genau, kannst du hier anpacken und kannst das genau, hochziehen. kann man einfach also einen Punkt aussuchen und hier das Bild Also das hat jetzt gerade hier bei uns überhaupt nicht gepasst, weil hin Genau, weil der Screen Schließen eigentlich so. zu, zu niedrig hängt. Ja, äh, und, und deshalb ist es auch jetzt nicht so ganz so optimal. Und wir konnten aber aufgrund dessen, dass die äh, Corner Correction hier so stark funktioniert, haben wir es... Genau, ja, konnten da, wir das überhaupt anpassen, obwohl die Leinwand nicht auf der richtigen Höhe ist. Er hat eingebaute Testbilder für die Schärfe, also das ist wirklich ähm, super gemacht. Natürlich ist der Fokus komplett elektrisch, ähm, man muss da nichts manuell drehen. Also man hat hier wirklich an keiner Stelle gespart. Er ist extrem leise von der Belüftung, das haben wir vielleicht auch noch nicht erwähnt, mit der leiseste. Die haben ja tatsächlich Lüfter, sind ja Projektoren. Ähm, man hört ihn eigentlich gar nicht, ja, also aus dem, aus dem Sitzabstand. Ja. Extrem leise, knapp 3000 Blumen und man hört ihn kaum. Ja, genau. Also, ganz tolles Gerät, wer das Kleingeld übrig hat, ansehen und mitnehmen, solange es geht. Genau. Also, dann vielen Dank, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.